Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns als allererstes den Bitcoin an, anschließend Ethereum und dann den Dollarindex. Und bevor wir damit loslegen, möchte ich einmal noch kurz auf das letzte Video zurückkommen. Einige Leute haben nicht verstanden, warum ich so gegen diese Leute gehetzt habe, in Anführungszeichen. Ich habe nicht gehetzt, sondern ich habe die Wahrheit ausgesprochen und das ist auch ganz einfach nachvollziehbar. Ähm, es ist so, dass diese Menschen hingehen und euch mit irgendwelchen Clickbait-Titeln in Long-Positionen reinlocken, die dann praktisch ihre Gebühren ähm, ähm, bei bzw. ihre Fees bringen und äh, damit verdienen diese Typen unmenschlich viel Geld, ja. Ähm. Ob ich das denen gönne oder nicht, ist eine andere Sache. Ich finde es natürlich verwerflich, dass sie euch eine Long-Position reinwagen, obwohl sie wissen, dass der Chart oder wenn, wenn sie wirklich traden können, obwohl sie wissen würden oder könnten, dass der ähm, Trade definitiv in die Hose geht. Natürlich macht das denen ihre Taschen voll und ähm, das möchte ich so noch einmal erklärt haben. Ähm, auch diese. Kommentare von wegen, ja, aber du machst ja auch Affiliate, also bist ja genauso. Nein, bin ich nicht. Also ich verdiene mit Affiliate im Leben nicht so viel, ähm, weil ich den Leuten natürlich die richtigen Wege zeige, beziehungsweise das mache, zeige, was ich auch denke und trade. Und ähm, da sind wir dann bei dem großen und feinen Unterschied. Ich verdiene nicht durch Liquidierungen oder Sonstiges. Natürlich kann es mal passieren, dass ein Trade in die Hose geht, aber letztendlich, und das kann man in den letzten Videos nachverfolgen oder auch in den letzten Monaten nachverfolgen, sind meine Videos so, dass ich in der Regel immer den Weg äh, bzw. die richtige Richtung angesagt habe. Ähm, wie das in Zukunft ist, muss man schauen, aber bisher sieht die Quote sehr gut aus. Von daher würde ich sagen, kommen wir jetzt zum thema von diesem video und zwar was sind die nächsten schritte von bitcoin und da ist es eigentlich relativ einfach also was haben wir hier gesehen ähm, vorerst möchte ich, möchte ich einmal kurz zeigen was mein plan war und zwar diesen plan ja ähm, das war ich muss mal gerade gucken wo ich diesen plan ach, hier. Genau. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ich habe einmal die Möglichkeit gehabt, dass wir von hier aus direkt nach oben gehen, was ja letztendlich dann nicht passiert ist. Und ich habe die Möglichkeit hier gehabt. Ja, das ist ein Discord-Kanal. Wenn ihr in die Akademie stört habt ihr die Möglichkeit unten ähm, über die... Beschreibung in den Crypto Talk reinzukommen, der übrigens kostenlos für euch ist. Und dann habt ihr dort die Möglichkeit, nach dem Beitritt zur Academy äh, zu fragen. Das hier war jetzt am 8.7. als ich das gepostet habe. Da waren wir ungefähr hier. Ich habe gesagt, die Zielzone hier unten wird interessant. Von dort aus geht es dann wieder nach oben. Wir haben die Zielzone nicht erreicht, aber es ging dann wie... Vorhergesagt nach oben und dann auch von dem Punkt aus ungefähr wieder nach unten. Die Frage aller Fragen ist, kommt jetzt noch mal eine Bewegung hier unten in die Zielzone rein? Und das kann sehr gut möglich sein. Dementsprechend wäre es so, dass sich das Ganze einfach nur ein bisschen verlagert hat. Ich mache das jetzt mal kurz, dass wir sowas sehen, ja? dass das hier dann praktisch eine, eine größere Korrektur wird nach unten und dann hier die Bewegung nach oben kommen wird. Ob das jetzt so passiert oder nicht, ist letztendlich egal. Mein Fokus liegt eigentlich hier auf diesem Bereich. Und den, wenn der kommt, dann ähm, wird es interessant. Vorher ist es für mich eher momentan ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ja, ich warte gerne darauf. Sagen wir es so, okay? Ähm, der Weg... Hier hoch wird wahrscheinlich steinig und schwer, <lacht> ähm, weil Bitcoin aktuell extrem gerne diese ekelhaften Korrekturen hier macht und ähm, dementsprechend kann es natürlich passieren, dass sich das noch über Wochen so wegziehen könnte. Also das kann noch bis hier, keine Ahnung, bis in August irgendwo reingehen, ja. Ähm, Wieso? Das zeige ich auch einmal. Das hier ist das große Bild und da sieht man halt eben, dort ist das Diamond Pocket. Und ja, wir haben schon öfter gesehen, dass es auch einen Durchbruch gibt. Rein theoretisch wäre alles, was in diesem Rahmen hier drin ist, ja, noch eine mögliche 2. Ja, weil die 1 darf zu, zwei, äh, zu 99% korrigieren, muss sie nicht, aber kann sie. Ja. Und ja... Der Bereich wird auf jeden Fall interessant für mich. Ähm, was danach passiert, muss man dann analysieren. Ich kann jetzt schlecht sagen, okay, es bleibt jetzt dabei, dass wir hier hingelaufen und dann kommt die Bewegung nach unten. Das kann natürlich sehr gut möglich sein. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir hier durchbrechen und dann hätten wir eventuell die Chance auf einen äh, weiteren Test der 50.000er Marke. Das würde mich dann in, den, ähm, in dem Sinne eigentlich relativ wenig jucken, weil dann wäre immer noch die Möglichkeit, dass wir hier eine 1 gesehen haben, hier die 2 gesehen haben, dann hier die 3 und jetzt eine ABC nach oben sehen könnten. Das wäre dann mit Ziel 51.000. Ob das jetzt kommt oder nicht, keine Ahnung. Ist mir zu früh darüber zu sprechen, aber ähm, für mich persönlich absolut ähm, möglich. So, dann gucken wir mal gerade, so und zwar, hier sieht man, wir sind seit hier oben, seit dem Bereich hier ist der Trend geswitcht in Short und hier wurden die ersten Positionen aufgemacht und danach ging es nach unten, ja. Ähm, sehr wichtig, wir sind immer noch in diesem Trend drin, wenn der Trend weiterhin im roten Bereich bleibt, dann werde ich hier auch einen Teufel tun und eine Long Position irgendwie eröffnen, ähm, weil es dann wahrscheinlich ohne diesen Test nach oben nach unten geht. Wenn das Ganze so spielen würde, dass wir jetzt hier nach unten brechen, dann hätten wir hier praktisch schon die ABC gesehen und wären jetzt hier schon irgendwie ähm, in, einem, äh, in einer 1 drin gewesen, die jetzt hier mit der ersten 1 äh, der 3 äh, mit, mit der 1 der 3 fertig gewesen wäre und dann zu, zu, äh, im, im Anschluss darauf direkt die ABC mit der, als 2 und jetzt kommt eine 3 nach unten und das kann natürlich sehr gut möglich sein, aber das ist ein bisschen zu früh, um darüber jetzt irgendein Urteil zu schließen. Ähm, wenn man sich das Ganze mal so anschaut, dann sieht man, dass der Bereich äh, beziehungsweise dass, der, dass die, ähm, die Widerstände hier eindeutig respektiert werden ja und äh, wenn der Kanal, nenne ich ihn jetzt mal so, ja, wenn der Kanal jetzt so halten sollte, dann wäre der Weg nach oben in dem Bereich definitiv frei. Gefährlich wird es jetzt, wenn wir hier durchbrechen, denn dann kann es sehr schnell sein, dass wir in dem Bereich unter das Low hier kommen und was dann passiert, muss ich denke ich keinem erzählen. Im großen Bild, da gehen wir jetzt auch einmal kurz rein und zwar mache ich dafür mal alles hier aus. Im großen Bild sieht es folgendermaßen aus. Wir hatten am Sonntag einen, ähm, eine bearische Candle, die allerdings ein Hammer wurde. Und ähm, falls das Ganze jetzt bullig aufgelöst werden sollte, kann ich mir vorstellen, dass hier diese, dieser Docht einmal gefüllt wird und dann nach oben ähm, schießt ja sowas ähnliches hatten wir zum beispiel ich guck mal gerade ob ich sowas ähnliches finde hier sieht man sowas zum beispiel ja also sowas könnte ich mir dann vorstellen dass wir praktisch hier einmal noch mal den kurs hier runter sehen und dann nach oben gehen ob das jetzt so kommt ich bin eher davon überzeugt dass der kurs weiter nach unten bricht aber das muss man dann halt eben weiterhin im Auge behalten. Auch hier gilt, wir haben hier einen bearischen Trend seit dieser Candle und solange dieser bestehen bleibt, ähm, bin ich auch definitiv weiter Bearish. So, dann gucken wir in den Stundenchart mal rein, was wir da sehen und ähm, da sieht man dann natürlich, okay, wo sind jetzt die nächsten Widerstände und das kann man auch ganz einfach gucken. Ihr wisst, ich bin ein Fan vom Diamond Pocket äh, Anfang und Ende. Anlegen und dann dementsprechend wäre hier bei 32.628 wäre so eine Marke, wo ich sagen würde, wenn man Long gehen möchte, könnte man jetzt hier eine Position wagen, ähm, sollten wir da runterbrechen und am besten auch noch unter dieses Slow, dann geht ganz schnell nach unten. Ähm, ja. Dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Anschließend gucken wir uns jetzt mal direkt den Ethereum-Chart an. Auch hier beim Ethereum haben wir folgendes Szenario gesehen. Ich habe gesagt, ähm Moment, ich mache gerade größer. So, ich habe gesagt, wir könnten hier eine eine bewegung zum diamond pocket sehen und wenn wir Pesch haben wird es hier sogar so sein dass wir nur noch ähm, dass wir nur diesen bereich hier angeküsst haben und von dort aus jetzt weiter nach unten gehen das würde natürlich dann auch bedeuten dass bitcoin nach unten geht denn der zieht praktisch Ethereum mit deshalb ein bisschen im auge behalten das ganze ähm, die price action die wir jetzt hier gerade sehen schaut für mich eindeutig aus wir haben ähm, eine mögliche, ja, ich sag eine mögliche. Es muss keine sein, äh, eine mögliche Fleck hier, die nach unten durchgebrochen ist. Einige würden jetzt sagen, wir haben hier eine Schulterkopf-Schulterformation. Ich sehe hier keine Schulterkopf-Schulterformation. Ähm, deswegen gucken wir uns mal gerade an, wie das Ganze hier jetzt so aussehen würde. Also, wenn wir hier so eine Fleck hätten, ja, dann wäre das zum Beispiel der Ausbruch nach unten, ja, wir können auch mal gucken, wenn wir das Ganze so anlegen, dann wären wir eventuell, ja, müssen wir dann halt eben so in dem Bereich, wären wir ja trotzdem nach unten ausgebrochen, hätten einen Retest gesehen und es geht nach unten weiter. So, das wäre der Ethereum-Chart. Als nächstes schauen wir uns den Dollar-Index an und da sehen wir folgendes, wir sind nach wie vor immer noch in der Zielbox angelangt und sollte der Dollarindex da wieder nach unten brechen, wird der Bitcoin natürlich auch erstmal wieder steigen. Ob das Ganze jetzt so passiert oder nicht, muss man halt eben abwarten. Ich persönlich denke jedoch, dass es so sein wird, dass wir uns in dem Bereich hier weiter halten und dann nach oben weiter ausbrechen. Fazit aus dem Ganzen, um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, Bitcoin ist aktuell langweilig des Todes, ja? ähm, das was hier aktuell passiert ist relativ ja, äh, zeitraubend und äh, ja, man kann hier halt eben nicht das schnelle, äh, die schnellen Bewegungen erhoffen, denn hier wird definitiv um einen Trend gekämpft und Meiner Meinung nach ist es so, dass wir uns hier wirklich in der letzten Widerstandszone befinden, bevor es in diesem Bereich um die 20.000 geht. Und wenn dieser Widerstandsbereich endgültig fällt, dann kann es rapide gehen. Also wir haben so ähnliche Bewegungen schon mal gesehen, zum Beispiel hier in dem Bereich. Es wurde gekämpft, gekämpft, gekämpft, gekämpft und dann zack nach unten. Genau so eine Bewegung kann ich mir sehr gut auch nach unten noch ein weiteres mal vorstellen und da muss man dann halt eben wirklich die augen offen halten also nochmal sollte der bereich hier oben halten und davon gehen wir aus werden wir keine preise mehr über 50.000 sehen in den nächsten monaten das ist mein statement dazu ob es jetzt so sein wird dass irgendeine news kommt und sich das ganze ändert dann ist es halt eben so. Dann habe ich Unrecht gehabt, aber meine Meinung sieht wie folgt aus: Wir werden weiter nach unten brechen. Es gibt nochmal die Möglichkeit, dass wir hier bei 38.000, 39.000 äh, nochmal eine, eine Bewegung nach oben sehen könnten, äh, aber von dort aus, also eine Bewegung in dem Bereich sehen könnten und von dort aus dann praktisch der Abverkauf beginnt. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, einen schönen Start in die Woche. Und ähm, vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen, zu kommentieren. Und wenn ihr Interesse habt, kommt auch gerne in den Crypto Talk. Ähm, bei Fragen bezüglich der Academy habt ihr die Möglichkeit, mich oder den Dennis sofort anzuschreiben, indem ihr unten in die Beschreibung geht, in den Crypto Talk reinkommt und dann praktisch den äh, Dennis oder mich anschreibt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns am Freitag wieder. Macht's gut, euer Krypto Sagi von der Bay Academy. Ciao.